Dieses coole 3D-Modell von einer Maisonette-Wohnung habe ich innerhalb von 10 Minuten mit einer 360-Grad-Kamera erstellt. Und so geht's. Du nimmst die Kamera und trägst sie einfach durchs Apartment, stellst die immer 1, 2, 3 Meter voneinander weg an verschiedene Punkte im Apartment. Das siehst du hier, 1, 2, 3, 4. Jeder Punkt ist einmal abgestellt und ein Foto gemacht. Und das Ganze wird dann von der Matterport-App zu diesem coolen Bild wie in einem Videospiel zusammengerechnet. Das ist jetzt die untere Etage und jetzt gehen wir hoch auf die zweite Etage. Und machen das Ganze nochmal im Uhrzeigersinn einfach durch die Wohnung durch. Und überall, jeder Punkt ist eine Aufnahme und das wird dann zusammengerechnet zum 3D-Modell. Jetzt muss nur noch nachbearbeitet werden und der App mitgeteilt werden, was ist ein Fenster, wo ist drin, wo ist draußen. Und dann berechnet er die Lichtverhältnisse auch sehr schön. Das macht die KI von Matterport ganz allein. Und das Ganze hier hat im echten Leben keine 10 Minuten gedauert. Alle Details dazu siehst du auf meinem Kanal at the Lucas Show.